Dieses Jahr wollte ich ein bisschen was Verrücktes. Wir haben sehr viel Freude daran, dieses Stück auszuarbeiten. Ich glaube, wir schaffen das und der Wahnsinn wird sich noch potenzieren. Die Unterwelt ist dann unsere Rollschuh-Disco. Ja, eine Rollschuh-Disco, wie es ja ganz häufig vorkommt in der Oper. Es ist auf jeden Fall eine sehr wilde Mischung.